Na endlich, endlich mal wieder ein Frankfurter, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wir hatten mal ein Frankfurter getestet, das hieß Prisator mit dem Löwen. Mal wieder die Frankfurter Uhr ja alle. seine Probe wieder rein. So. Siehst du da irgendwann? Der spült ja, ja nichts. Ist das halt abgelaufen? Guck mal bitte. Nee, So war mal bis 19.23. Uhr schon, schade. Dann kipp ein. Ey, schöne Grüße an die Frankfurter ja. übrigens, ja. So Seht uns hier böse. Schön, Schön sieht's ja. aus. Aus, ja. Mhm. Ja, okay. Das also, Das ist seine... sind wahrscheinlich wirklich die Frankfurter Pferle. So, da oben lieber oder da oben drüber? Was sagst du lieber? Irgendwo hast du dir viel eingegossen. <lacht> Prost. Prost. Mhm. also ähnlich habe ich mir vorgestellt. Eigentlich hätte ich es mir ein bisschen schlimmer vorgestellt, muss ich sagen. Bisschen mal von optisch Wasser, muss ich sagen. So. Ja. Das ist ein Premium. Hast du ja, so oder? da. Ja, kannst du mal wegsprechen, ne? Ja? Äh. Liter kostet 88 Cent. <lacht> das ist richtig. Ja. Also ja. Alter, wie machen die denn das? Wie können die das so billig machen? Das ist brutal. Geschmack? Aber dafür schmeckt es ja echt gut. Für den Preis schmeckt es gut. Alter, das ist ja der Wahnsinn. Da ja. schmeckt es in Bier. Das Frankfurter Premium Pilsener mit der harmonisch feinwürzigen Note. Ein ganz besonderer Pilzinus. Da haben sie recht. Ein ganz besonderer Pilzinus. Wenn ich gar die Galitronen schmecken würde, ja. ist besser mit <lacht> Sternen Immer noch, ja. Ey, wenn die ich diesen beschissenen Nachgeschmack hätte, von diesen von scheiß diesen Rohrleitungen, da ich jetzt einfach mal echt gar nicht beschreiben, was. 100% gibt es den Uhr, das schmeckt immer schlechter. Ja, und ich muss eigentlich gut oder so richtig, ne? <lacht> nee, das hat auch nicht richtig gefummt, so. Nee. <lacht> das war schon Dolle. Aber ich <lacht> finde, die Öffentlichkeit war schon 80% Kult Mindestens. Die 100. Ich zieh mal zusammen hier. Man könnte auch sagen, dass das nicht ein Rohr ist, sondern abgestanden. Ne? abgestandenes Wasser ist es nicht. Das, das ist jetzt ein bisschen ein zu kräftig, gesagt, aber nee, das ist schon richtig. Ich mag es aber noch nicht weiter trinken. Ich auch nicht. 13 Punkte. Und mache. Blech? Bestimmt. Ja, du musst machen, Alter. Warum? verzögert ja. er? Hm. Ich sag Wie gesagt, wir müssen das nochmal ändern. Was ist auf 13 Punkte? Ja. Bronze? Bronze? Oh, nee. Doch? Nee. El, nee. Naja. Nein, ich gebe hier irgendwo Minuspunkte noch. Was ist denn Blech? Zwölf? Ey! Ja, Glück ja, auch <lacht> wegen dem Preis. Ist jetzt schlecht. Ja, ja dann halt... haben wir den Preis zu. den, den werden den Preis halt dazu machen wir halt weg, denn demnächst. Den Und wo willst du mehr Punkte? Na, bei mir schmack. Ein oder zwei gleich? Zwei gleich. Oder bei 16 <lacht> Punkten. Okay. Jetzt haben wir hier zwei Punkte weniger, sind es elf. Ja, das, das ist schon. Das hört sich schon an. Wenn? Wenn das war das ist das denn? Dann? Oh! Oh, ein Blechbier. Dann das ist ja, das geht dann schon in Ordnung. Ja denn, nichts vor. <lacht> solch anziehendes Zeug darfst du jeden Abend hier nicht tragen. Gebe denn Bedauernhaft aufgrund... Ja, Ich kann doch nicht wahr sein hier, das Zeug! Mann, oh. du! Was hast du als nächstes? Ja, ganz später. Doch, wir haben da noch eine ganze Kiste gesponsert. Wir kriegen ja hier von unseren Fans ständig was geschenkt. Ja. Yeah. Ein Sixer von der Inselbrauerei. <lacht> das testen also, wir dann demnächst. Wenn nur inzwischen nur... durch ein Spesswirt einfällt. Damit der Eingießer endlich sein vernünftiges Glas kriegt. Das ist aber cool. ich habe auch so noch nie gesehen. Du bist von Wiesformel. Du musst das doch kennen. Ja, aber doch nicht auf der Verpackung. Ach so mein Ich Zähnete. meine, ich habe <lacht> sowas natürlich schon gemacht und so viel auf der anderen mm, Aber gut. so auf ja. der Verpackung habe ich noch nicht gesehen. Ihr durftet nicht verpassen. Dementsprechend jetzt äh, den Kanal abonnieren und einen blöden Kommentar da lassen und am besten noch teilen und dann äh, sind wir glücklich. Bis demnächst.